Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die nunmehr beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal ein Video zu dem Thema gemacht und vor allem die operative Umsetzung der EEG-Umlagenabschaffung beim Versorger und Co. besprochen, was das bedeuten würde, insbesondere natürlich auch für den Verbraucher, der dann weniger Kosten hat. Mittlerweile hat der Bundestag aber auch beschlossen und das schauen wir uns mal genauer an. Hier ist eine Pressemitteilung vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium von gestern Abend. Also ich nehme das Video gerade am 29.04. am Freitag auf. Und ja, am gestrigen Tag kam dann der Beschluss. Hier steht es dann eben auch, der ne? Bundestag hatte der zweiten und dritten Beratung den Gesetzentwurf zur Absenkung der Kostenbelastung durch die eg umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher beschlossen. Aha. Wer sich jetzt genau damit auseinandersetzen will, was dahinter steckt, der kann einfach mal auf bundestag.de gehen und dann zum Beispiel auf Tagesordnung. Also hier Parlament, Plenum, Tagesordnungen. Dann findet man die aktuelle Sitzung, da kann man auch so weiterschalten zwischen den einzelnen und muss sich halt die vom Ende April suchen und geht dann auf den 28. April. Und dann gab es am späten Nachmittag, 17.35 Uhr, Tagesordnungspunkt 12. Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage. Und da sieht man hier mehrere Drucksachen. Heißt, hier gibt es diverse Unterlagen, die hier besprochen worden sind. Wenn man dahinter nochmal die Details einblendet, sieht man auch, okay, Gesetzesentwurf mit Beschlussempfehlung in Ausschussfassung annehmen, angenommen. Okay, Gesetzesentwurf ist also angenommen. Ein weiterer Entschließungsantrag, zu dem kommen wir auch noch, ist abgelehnt. Alles klar. Also schauen wir uns noch mal an, was dahinter steckt. Hier unten ist ja dieser schöne Link zum Artikel. Alles klar, auf diesen Button klicken wir mal und dann kommt hier ein separater Beitrag. Hier ist auch nochmal die Aufzeichnung. Hier kann man da direkt reinspringen in das Bundestagsfernsehen und kann die Plenardebatte sich geben. Wer sich die angeschaut hat, tut mir leid. Und wer sich die noch nicht angeschaut hat, macht es nicht. Das hat keinen Sinn. Solche... Solche augenscheinlichen Pseudodiskussionen braucht man sich wirklich nicht geben. Ähm, schlussendlich ist es dort ein stetes Du bist doof, nein, Du bist doof, was hin und her geht. Und naja, darauf kann man auch verzichten. Ähm, nach der Eröffnung durch die Bundestagsvizepräsidentin gab es dann einleitende Worte vom parlamentarischen Staatssekretär, der für das Thema schlussendlich zuständig ist, Oliver Krischer von den Grünen, ursprünglich auch da schon sehr bekannt. Und dann haben wir halt diverse... Parteivertreter oder ähm, Fraktionsvertreter gesprochen, ne? CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Linke, Grüne, SPD, CDU, CSU und SPD und dann wieder die Abmoderation. Kann man sich anschauen, muss man wirklich nicht, also das, das hilft niemandem. Wenn ihr euch nun genauer damit auseinandersetzen wollt, hier unten folgen dann die Dokumente und hier sind dann die Links zu den einzelnen Drucksachen. Ich mache die jetzt auch mal alle nacheinander hier auf. Und ganz wichtig, hier unten ist auch noch die Fundstelle im Plenarprotokoll. Das ist super interessant, denn wir finden immer sehr, sehr kurzfristig nach den Bundestagssitzungen äh, auch ein vollständiges Plenarprotokoll, stenografischer Bericht. Na, also da wurde mitgeschrieben. Wenn ihr das noch nicht wisst, ähm, schaut euch sowas gerne mal an. Also Das sind wirklich interessante Infos, insbesondere... Hier und da, wo es ein bisschen hitziger in der Diskussion wird, sind auch die Zwischenrufe mit aufgeschrieben. Und dann wird es auf jeden Fall immer mal ganz witzig. Aber wenn wir jetzt noch so am Anfang sind, kann man einfach mal EEG eingeben und findet dann hier Tagesordnungspunkt 12, das haben wir ja angesprochen, und kann dann hier draufklicken und schon landen wir bei der Öffnung dieses Themas. Genau, bla bla bla, und dann hier Öffnung von Oliver Krischer. Gut, dann kann man ein bisschen weiter scrollen. Ich würde es mal sagen, die inhaltliche Debatte interessiert jetzt gerade wirklich überhaupt nicht, weil die gar nicht so inhaltlich war. Und dann haben wir es hier, genau. Wir kommen zur Abstimmung über den... Gesetzentwurf zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zwar Weitergabe dieser Absenkung an den Netzverbraucher. Heißt schlussendlich keine EEG-Umlage mehr auf der Verbraucherrechnung und ähm, diese Absenkung muss auch im Strompreis spürbar an den Kunden weitergegeben sein. Also der Versorger kann nicht einfach die EEG-Umlage streichen, aber immer noch das Gleiche verlangen. Ja, der geht natürlich nicht. Ähm, Hintergrund ist ja immer, der Versorger muss für jede Kilowattstunde, die er versorgt hat, ein EEG-Umlagen- ähm, oder die ege umlage die er eingezogen hat, vom Kunden weiterreichen an den Übertragungsnetzbetreiber. Und äh, das fällt jetzt weg. Der Versorger hat also nicht mehr diese durchreiche Funktion, denn der Betrag ist dann auf null runtergesetzt. Heißt halt natürlich auch, dass der bisherige Strompreis um genau diese EG-Umlage jetzt sinken kann. Im vorigen Video habe ich ja noch gesagt, na gut, wenn es nicht zu einer Vorgabe kommt, dass es weitergereicht werden muss, dann könnt ja durchaus der ein oder andere Versorger eine Weile mal das Geld einfach einbehalten, also den Tarif einfach nicht verändern, nicht absenken. Und hat dann ein bisschen mehr Geld in der Portokasse, was in der aktuellen Zeit für viele Häuser sehr, sehr gut und wichtig wäre. Das ist jetzt halt nicht möglich, das ist verboten. Aber wir kommen gleich noch zum konkreten Inhalt, der das dann auch eben regelt. So, hier ist nochmal wichtig, der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung, den Gesetzesentwurf in der Ausschussfassung anzunehmen. Das heißt, hier gibt es in der Ausschussfassung noch mal ein paar Anpassungen, so Detailanpassungen ähm, im einen oder anderen Paragraphen. So, Und dann, ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um mal das Handzeichen, So, das sind die Koalitionsfraktionen, also die drei Regierungsfraktionen, die Linke außerdem und die CDU-CSU-Fraktionen. Super, wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. LOL. Wer enthält sich? Niemand. Okay, damit ist der Gesetzentwurf in der zweiten Beratung angenommen. So also viele Gesetze ähm, haben, also oder überhaupt gibt es dann diese drei Beratungen. Ähm, viele Gesetze werden auch tatsächlich in einer separaten dritten Beratung nochmal diskutiert, insbesondere wenn es dann noch viel, viel Klärungsbedarf gibt. In diesem Fall haben wir jetzt schon alle Fraktionen, außer die AfD, auf der Seite. Das ist dann sowieso eine völlige Mehrheit, und da braucht man gar nicht weiter drüber reden. Die Regierungsfraktion hätte ja auch so schon eine Mehrheit gehabt. Dann kann man die dritte Beratung direkt an die zweite einfach dran Dann muss die nur separat hier in der Tagesordnung nochmal aufgerufen werden, aber das kann direkt danach stattfinden. Also kommen wir direkt zur dritten Beratung rund um diesen Gesetzesentwurf. So, und diejenigen, die jetzt hier zustimmen wollen, müssen sich erheben. Das sieht man dann auch im Video, da stehen die dann auf. Das sind wieder die drei Koalitionsfraktionen, außerdem die Linke und die CDU-CSU. Schön, wer stimmt dagegen? Das ist wieder die Fraktion der AfD. Lol. Der Gesetzesentwurf ist damit aber angenommen. Beifall. So. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der AfD. Ah, die haben also einen konkurrierenden oder ergänzenden äh, Antrag gehabt. So, wer stimmt für diesen? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Ah, das sind die drei anderen, CDU, CSU und Linke. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Und dann geht man auch schon zum nächsten Tagesordnungspunkt. Damit ist es also innerhalb der Agenda vorbei. Wir gucken jetzt einfach mal rein, über was da nun genau gesprochen wurde. So, dann fangen wir mal an. Hier Gesetzesentwurf, die 2010-25. Das ähm, ist nun auch schon eine Weile herumgeflogen. Also, da konnte man schon mal reinschauen, wer sich damit beschäftigt hat. Ähm, diese Gesetzesvorlagen haben immer erstmal einleitende Worte. Ne? Also, A, Problem und Ziel ist erstmal so Präambel, B, Lösung, das Gleiche. So also, ein bisschen, ja, was machen wir da jetzt? Ähm, Gibt es Alternativen? Natürlich nicht. Alternativlos, wie immer. Äh, Haushalt, ähm, hier wird dann nun das Geld genommen aus dem Energie- und Klimafonds, um eben das EEG-Konto weiterhin befüllen zu können, weil wir ja Auszahlungen an EEG-Anlagen haben, aber eben nicht mehr der Einnahmetatbestand der EEG-Umlage auf das Konto einzahlt. Ne? Deswegen muss das Geld stattdessen von Steuergeldern äh, aus dem Energie- und Klimafonds kommen. So, das Ganze eben ab dem 1. Juli, und das sind eben 6,6 Milliarden Euro. Klingt immer erstmal unglaublich viel, aber für den Bundeshaushalt von Deutschland ist das händelbar. So. Ähm, wichtig dabei aber natürlich auch die ne, mindert die bemessungsgrundlage der umsatzsteuer auf strom das heißt wir haben auch ein paar umsatzsteuer mindereinnahmen ähm, im strombereich klar ähm, aber wichtig hier die gewonnene kaufkraft dürfte jedoch zu Mehreinnahmen in den anderen bereichen ähm, in ähnlicher höhe führen so dass insgesamt der haushalt nicht belastet wird warum naja ähm, wenn jetzt der, der, der strompreis geringer ist ähm, dann klar wird davon weniger Umsatzsteuer abgeführt, ähm, an, an, an das Steuergeld, ne, an, an, an den Bundeshaushalt oder in diesem Fall ja auch die äh, Landes- und Kommunenhaushalte. Äh, Wenn ich aber nun mal weniger für den Strom ausgebe, als vor allem nicht ganz so gut betuchter Mensch, naja, dann verkonsumiere ich ja trotzdem mein restliches Geld. Und wenn ich weniger für den Strom ausgebe, habe ich ein bisschen mehr Geld übrig für den restlichen Konsum, dann gebe ich halt mehr aus für Lebensmittel oder anderes. Easy as that. Ähm, das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Ähm, da gibt es auch schon Ewigkeiten lang Forschung. Ähm, arme Menschen und selbst der Mittelstand, der verkonsumiert nun mal sein Geld im Großen und Ganzen. Äh, das, das ist nun mal so, weil man gar kein Geld übrig hat. Na, am Ende des Tages ist kein Geld übrig, um es irgendwo hinzulegen, sondern naja, mehr konsumiert es. Und wenn hier also weniger für Strom am Ende ähm, gezahlt wird, heißt es das zwar, dass über diesen Weg weniger auch Umsatzsteuer generiert wird, aber dann über Lebensmitteleinkauf wieder genauso viel. Schlussendlich. Also das ist auch alles sehr verständlich, was hier auf finanzieller Ebene für, das, für den Steuerhaushalt formuliert wurde. Erfüllungsaufwand. Ne, für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand, also keine, keine Mehrkosten. Für die Wirtschaft entstehen hier 472.000 Euro. Ich weiß nicht genau, wo, wie die zusammenkommen. Hier stehen zwar 315.000 als Bürokratiekosten aus Informationspflichten, also Kundeninformation und so weiter. Ja, okay, klar. Aber was ist der Rest? Wie, wie kommt man auf diesen Betrag? Ich habe es nicht gelesen, vielleicht habe ich es einfach nur überblättert. Ähm, wer das weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten für die Umsetzung besteht nicht so viel mehr Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, denn es bestehen bereits heute erprobte Verfahren, insbesondere das Instrument der Schätzung, um verbrauchte gelieferte Strommengen unterjährig abgrenzen zu können. Also eine gesonderte Messung, also eine Zählerablesung ist da nicht immer erforderlich. Aber es ist schön, wie man das formuliert, dass es erprobte Verfahren gibt, insbesondere das Instrument der Schätzung. In vielen Häusern der Energieversorgung findet eine Schätzung schlussendlich auch noch per Taschenrechner statt oder Excel. Naja, von daher ist aber trotzdem ein erprobtes Verfahren, das stimmt schon. Okay, ähm, kein Verwaltungsverfügungsverfahren und Kosten, wie gesagt, sind nur diese 6,6 Milliarden. Hier formuliert die ähm, nun also aus dem Energie- und Klimafonds kommen. Und dann, wenn man weiter scrollt, kommt man dann erst zum eigentlichen Gesetzesentwurf. Wie gesagt, das ist jetzt der ursprüngliche Entwurf. Und damit ihr das mal komplett sehen könnt, packe ich mich mal hier hoch. Genau. Ähm, und dazu kommt ja aber noch die minimale Anpassung aus dem Wirtschafts- oder aus dem Energie- und Klimaschutzausschuss. Ne? Ausschussfassung haben wir ja vorhin gehört. So. Aber es ist ein Artikelgesetz. Ähm, Artikelgesetze haben dann immer pro Artikel ein Gesetz oder eine Verordnung, die sie weiter anpassen. Artikel 1 ist dann hier also die konkrete Änderung des Erneuerbaren energien -Gesetzes. Und wer nämlich sich ursprünglich schon mal mit dem Osterpaket und so weiter auseinandergesetzt hat und mit den großartigen Änderungen des EEG, das ist alles noch nicht da. Es geht hier wirklich nur und explizit ausschließlich um die... Absenkung und dann den Wegfall der EEG-Umlage dieses Mal. Die restlichen Änderungen des EEG kommen in späteren Sitzungen. Nicht irritieren lassen davon. Also, hier gibt es nämlich nur zwei Punkte. Äh, zum Ersten, ne, Strommengen, die ne, gelten als umlagepflichtigen Strommengen, wenn sie für, und für die volle oder andere EEG-Umlage gezahlt werden müssen. Das ist also nur so eine Festlegung. wie kann man jetzt die Strommengen definieren, die jetzt betroffen sind. Hm, alles klar. Das ist, halt, das ist halt ein Gesetz, das ist halt, das ist halt recht. Ne. Man muss auch nicht immer komplett dahinter steigen. So Und dann zweitens, so, vom 1. Juni bis 31. Dezember mit der Maske anzuwenden, dass für die EEG-Umlage ein Wert von 0 Cent anzuwenden ist. Also Absenkung der EEG-Umlage auf 0. So, auf Strommengen, die zwischen dem und dem verbraucht werden, ist keine Mindestumlage zu zahlen. Übertragungsbetreibern aufgrund des Einnahmen. Gehende Einnahmen werden als verringerte Einnahmen in den bundesweiten Ausgleich nacheinander eingestellt und in dem erforderlichen Umfang von der Bundesrepublik Deutschland erstattet. Das heißt, die kriegen das Geld halt dann von der Bundesrepublik aus den Steuergeldern. Dafür gibt es nämlich sogenannte öffentlich-rechtliche Verträge. Auch das haben wir schon mal rund um die EEV, Erneuerbare Energienverordnung, besprochen. Wir haben ein Video gemacht: EEG, EEV, EEAV mit Erneuerbare Energienverordnung und Erneuerbare Energienausführungsverordnung, die nämlich das EEG weiter definieren in der operativen Umsetzung. Okay, weiter geht's. Sollen wir für den Zeitraum 1. Januar bis äh, mit dem mit dass wir die EG-Umlage, das gesamte Kleine, ne, das werden ne, aus der von Kanal veröffentlichten EG-Umlage für das erste Halbjahr und nach, ne, für das zweite der zugrunde zu legen ist. Okay, ja, nicht so viel Bedeutung für unseren Alltag. In den Fällen das ist es ein Fall von Verströmung, die nach dem 13. Juni und vor dem 1. Juni und die Pflicht nach so und so. Also am Ende wird hier also gesagt, die EG-Umlage gibt es nicht mehr. Alles klar. Artikel 2, Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Also mehr ist im EEG nicht geändert worden. Der Rest ist jetzt schon mal Energiewirtschaftsgesetz. Auch das ist nicht viel. So, hier nur nochmal, okay, Saldo, Kalkulationsbestandteile, nur eine Definition. Dann wird es aber interessant ist, So Grundversorger sind verpflichtet, zum 1. Juli ihre allgemeinen Preise für die Versorgung um den Betrag zu mindern, um den die Umlage des EEG zum 1. Juli gesenkt wird. Grundversorger müssen also ihre Grundversorgungstarife zum 1. Juli um die EEG-Umlage auch wirklich verringern. Das muss also weitergereicht werden an den Verbraucher. So, muss veröffentlicht werden auf der Seite des Grundversorgers, wo die Preise nun mal veröffentlicht werden. So. Und die anderen beiden ergänzen das nur noch mal weiter, wo dann hier steht, ne? auch Stromlieferverträge außerhalb der Grundversorgung, bla bla bla, und dann nochmal Stromlieferverträge außerhalb der Grundversorgung, die nicht unter diesen Paragraph fallen. Hier ist dann immer... Zu mindern um die EEG-Umlage, die hier gesenkt wird. Tata! Also im Großen und Ganzen ähm, kann man daraus schließen, alle Stromlieferverträge, die bis eine EEG-Umlage beinhaltet haben, dürfen zum 1. Äh, 1. Juli diese nicht mehr beinhalten, weil sie runtergesetzt wird. Und die Tarife müssen um die Höhe der EEG-Umlage auch verhindert werden. Es ist prinzipiell natürlich jedem Versorger ist unbenommen, ähm, trotzdem irgendeine Art von Preiserhöhung zu machen, äh, vielleicht sogar zufällig um die Höhe einer EEG-Umlage, aber damit kommt auch immer ein Sonderkündigungsrecht beim Verbraucher zustande, ganz klar. Ähm, dementsprechend ähm, hätte man dann die Möglichkeit, vermutlich sich einen deutlich attraktiveren Versorger zu suchen, der das nicht tut. Okay, man kann also im Großen und Ganzen sagen, äh, EEG-Umlage auf Null und Einsparung beim Versorger muss weitergereicht werden an den Endkunden. So, Artikel 3 ist nur das in Kraft treten, ist dann ist also soweit. Ähm, danach kommt noch die Begründungen. Da sehen wir auch hier, da sind noch ein paar Seiten, in denen das weiter ausgeführt wird. Das kann man sich also durchaus geben. Zur Ergänzung, hier ist dann noch die Beschlussempfehlung des Ausschusses. Also das ist ja diese Ausschussfassung, von der wir vorhin gelesen haben. Auch das sind nur acht Seiten, kann man sich also anschauen. So, Der Ausschuss hat erstmal empfohlen, den Gesetzentwurf in geänderter Fassung so dann kann man gleich anzunehmen. Und zwar haben das alle gesagt, außer die AfD. So, und dann kann man hier weiter runter scrollen und sich den Detail. Hier, das sind die Änderungen. Das sind so kleine Detailänderungen. Hier wird irgendwas angefügt. Hier wird vermutet, dass die Umlage in Preise eingeflossen ist. Ich weiß noch, dass es nicht erfolgt ist. Dann wird das so ein bisschen genauer, rechtlich relevant konkretisiert, wie ähm, Definitionen hier also stattfinden. Ähm, Inhaltlich hat sich daran ist also nichts verändert, um das mal so zu sagen. Es ist mehr eine es wird, äh, das Gesetz wird klarer für die Anwendung. Daher ist das so ziemlich alles. Auch hier dahinter noch mal ein paar Begründungen. Alles klar. Und damit kann man dann auch schon sagen, ist der relevanteste Teil ähm, klar, das ist das, was beschlossen wurde. Also wer sich die Gesetzesänderung an sich anschauen will, geht in diese erste Drucksache 2010-25 und schaut sich da diese paar Seiten an mit den zwei Punkten für das EEG und den vier Punkten für das NWG. Und dann hier diese eine Seite Ergänzungen aus dem Ausschuss. Dann kennt man die Änderung, Dann Moment, erstmal hierhin gibt es noch äh, nur gut zu wissen einen Bericht vom Haushaltsausschuss, weil es hier natürlich sehr klar um Geld geht. Hat der Haushaltsausschuss dazu auch was zu sagen und der sagt im Großen und Ganzen, ähm, also der schätzt ein, dass das alles in Ordnung ist und hier ähm, halt das Geld nun mal aus dem Steuerhaushalt dann zu entnehmen ist. Ähm, hier werden diese Erfüllungsaufwände aufgeführt und der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf ja, für die Haushaltslage des Bundes vereinbar. Also kann gemacht werden. Alles klar. Dann gibt es noch diesen witzigen Entschließungsantrag der AfD. Das haben wir ja vorhin in diesem Plenarprotokoll hier auch lesen können. Ne? Ich will nur mal kurz darauf hinweisen, dass es das auch gibt. So, also, die Fraktion der AfD sagt erstmal: der Gesetzentwurf entlastet zwar die Stromkunden, deren unser nämlich die Förderung sogenannter Energien nach dem unser nicht und verlangt täglich die Verlagerung deren Förderungsfinanzierung. Ja, nun so sind sie aufgeschockt werden sollen und damit die Bürger über den Bundeshaushalt erheblich belastet. Ja, aber nicht mehr auf der Stromrechnung. Das ist schon ein Unterschied. So, dann, das EG fördert eine ineffiziente, kostspielige, teilweise umweltschädliche und instabile Energieerzeugung bereits seit Jahrzehnten, welche eine stark zunehmende Abhängigkeit von strategischen Rohstoffen wie seltenen Erden bewirkt. Wow. Und dann. Der Bundestag muss dem Einhalt gebieten, indem er auf eine entsprechende Abänderung des gegenständlichen Gesetzentwurfs und schnellstmöglich auf die Abschaffung des EEG hinarbeitet. LOL. Und dann Römisch 2. Alle Zahlungen und Begünstigungen nach EEG äh, vollständig und ersatzlos zu streichen. Alle Zahlungen und Begünstigungen ersatzlos zu streichen. Vollständig und ersatzlos. Alle bereits gewährten Zahlungen schnellstmöglich zu beenden. Ersatzlos zu streichen und so weiter. Also, ähm, das Witzige ist ja, ich will nämlich gar nicht zu sehr als politischer werden, aber das Witzige ist ja, also wer sich dieses Video anschaut, wird ja vermutlich irgendeinen Berührungspunkt mit Energiewirtschaft haben oder Energie oder zumindest Energiewende. Und wer jetzt mir direkt folgt, wird auch vermutlich ein mindestens Grundrauschen haben, was so Verständnis von energiewirtschaftlichen Zusammenhängen angeht. Und spätestens mit so ein bisschen bisschen Grundeinblick. Wenn man dann so Sachen liest, die so offensichtlich nichts mit der Realität zu tun haben, die so geschrieben sind, als würde sich hier die AfD-Fraktion gerade in einem Hollywood-Thriller befinden, und es würde gleich eine große Weltverschwörung aufgedeckt werden, aber wir leben nun mal nicht in diesem Hollywood-Thriller. Wir leben in der echten Welt, in der erneuerbare Energienanlagen nun mal fucking die wirtschaftlichsten Anlagen sind, die wir haben. Deswegen haben wir auch aktuell zum Beispiel, das haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen in dem Kanal, in Frankreich extrem hohe Strompreise wegen den Atomkraftwerken, von denen die Hälfte nicht mal mehr läuft, weil sie nämlich bei den deutschen Atomkraftwerken das Gleiche wäre. Und stattdessen haben wir in Deutschland den geringsten Strompreis, weil wir so unglaublich halbwegs viele erneuerbare Energieanlagen haben. Weil nun mal keine Brennstoffkosten, weil nun mal keine Personalkassen, keine Infrastrukturkosten, man muss doch nicht lange drüber nachdenken. Ja, die laufen nicht immer, aber wenn sie laufen, sind sie die günstigste Variante. Also lass uns genügend produzieren, um auch wenn sie nicht laufen, genügend gespeichert zu haben. Das ist jetzt nicht so schwer. Jedenfalls ist das, was die AfD hier behauptet, ja nun wirklich weit weg von jeglicher Realität unserer echter Welt. Und ähm, deswegen ist es nur richtig so, dass hier abgelehnt wurde, diesen Antrag zu bestätigen. Und stattdessen... Das absolut richtige passiert ist wir kommen also zurück zur pressemitteilung vom äh, wirtschaftsministerium dass es also das richtige passiert ist dass äh, die EG umlage nun zum ersten juli auf 0 euro gesenkt wird und ab 23 nicht mehr in dem sinne existiert sondern dann ausschließlich also die finanzierung aus dem energie und klimafonds stattfinden wird das ist jetzt erstmal der status quo Okay. Ähm ich werde verlinken ähm, hier diese Bundestagsseite, oder bzw. diesen Artikel, ja genau, diesen Artikel werde ich verlinken, da könnt ihr euch andererseits die Aufnahme nochmal anschauen, wenn ihr wirklich einfach mal Schmerzen haben wollt, guckt euch das gerne an, man kann auch immer so minutenweise vorspringen, keine Sorge, und dann haben wir hier noch diese Dokumente, damit habt ihr glaube ich viel Ansatz nochmal, um euch damit weiter auseinanderzusetzen, okay. Äh, habt ihr Fragen dazu, gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten ähm, ja, gerne einen Daumen nach oben und äh, abonnieren und auch die Glocke aktivieren und wenn ihr euch mal konkret mit dem EEG äh, grundlagenhaft weiter beschäftigen wollt, vor allem mit den Änderungen, die jetzt das weitere noch für 2023 kommen werden, wir werden ähm, ja jetzt auf unserer Webseite Veranstaltungen immer mal posten, wo ihr ein Ticket für zum Beispiel ein zweistündiges, intensives Online-Seminar äh, kaufen könnt. Okay. Auch das ist unten verlinkt. Gut, ansonsten geht gerne mal auf unsere Lernplattform. Wir haben da jede Menge tolle Unterlagen, äh, Videokurse, E-Books und wie gesagt auch Veranstaltungen. Und aktuell läuft eine kleine Rabattaktion. Ja, okay, alles klar. Ähm, das war es soweit von Energiewirtschaft Einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Carsten Eckert.